Warum dann gerade Jobstairs und Basketball? Wie passen das zusammen? Muss ich zugeben, das liegt so ein bisschen an mir. Ich zum, zum einen bin ich seit 1993 äh, Wahlgießener bzw. Mittelhesse, inzwischen wohne ich ein bisschen weiter nördlich. Aber ich habe hier in Gießen studiert, ähm, bin dadurch hier zum Basketball gekommen, habe ein bisschen Beziehungen von früher zum Basketball, zu den, äh, zum VFL Osnabrück, äh, für den, diejenigen, die es noch, noch ein Begriff ist und spiele selber noch Kreisliga-Basketball, bin Assistant Coach in der Bezirksligamannschaft, also ich bin sehr verbunden mit dem Sport und er ist meiner Meinung nach einer der Sportarten, oder eine der Sportarten, die unheimlich inklusiv ist, es ist unheimlich diverse, was da auf dem Platz ist und es sind eben nicht nur Profis, die danach nie wieder was anderes machen werden, sondern auch Menschen, die an ihre Karriere und ihre Zukunft denken müssen.